Nach dem letzten Rundenschluss häkelst du drei Luftmaschen. Die erste Luftmasche nach der Häkelnadel lässt du aus. Für die weiteren vier Schlingen stichst du in folgende Einstichstellen ein und holst jeweils den Faden durch. Zweite Einstichstelle in die nächste Luftmasche. Dritte Einstichstelle in die Kettmasche. Vierte Einstichstelle in die gleiche Einstichstelle wie der letzte Rundenschluss. Fünfte Einstichstelle in die nächste Masche einstechen. Es liegen nun fünf Schlingen auf der Nadel. Du holst den Arbeitsfaden, ziehst ihn durch alle fünf Schlingen und häkelst eine Luftmasche. Die erste Schlinge liegt auf der Nadel. Es werden noch vier weitere Schlingen benötigt. Dazu stichst du in folgende Einstichstellen und holst jeweils den Faden. Zweite Einstichstelle in die letzte Margerite. Dritte Einstichstelle um den schräg liegenden Faden der fünften Schlinge der letzten Margerite. Vierte Einstichstelle in die gleiche Einstichstelle wie die fünfte Schlinge der letzten Marguerite. Fünfte Einstichstelle in die nächste Einstichstelle bzw. Masche der Vorrunde. Es liegen fünf Schlingen auf der Häkelnadel. Du holst den Arbeitsfaden, ziehst ihn durch alle fünf Schlingen. Auf diese Art und Weise machst du nun bis zum Ende der Runde weiter. Bei der letzten Margerite der Runde lässt du die Luftmasche weg und schließt die Runde mit einer Kettmasche in die erste Schlinge der ersten Margerite dieser Runde.